Am 21. April 2018. Ein wunderbarer Frühlingsmorgen. Es schon fast ein frühes Sommermorgen. Die Temperaturen sind jetzt schon über 20 Grad. Es ist sehr wüchsiges Wetter. Man sieht es am Gräsen. Man sieht es aber vor allem an der an. dass die Knospen jetzt aufgebrochen sind. Innerhalb von einer Woche äh, sind sie bis zu 5 cm gewachsen. Die Schienen sind schon sichtbar. Es ist eine Freude zum sehen. Wie die Vegetation wieder verwachert ist. Vor einem Jahr, ziemlich genau, in der Nacht vom 19. auf den 20. April, hat es hier ähnlich ausgesehen. Die Schienen waren sogar noch grösser, gewesen, zwischen 5 und 10 cm. Schon. Vor allem beim Gabernet Jura oder beim Johanniter nebenzu oder auch beim Gabernet Gartis, das sind unsere frühen Sorten. In der Nacht vom 19. auf den 20. April 2017 hat sich Kaltluftsee oder Kaltluftwolke über den Rettberg gleitet. Äh, mehr als die Hälfte der Treib sind verfroren, es hat traurig ausgesehen in den Tage her. sie sind vertrocknet, sind worden, sie sind abgekallt. Klar sind dann die schlafenden Knospen äh, später ausgeschossen, darum hat es jedoch an ihnen nicht wirklich viel gegeben.